Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Apex-Video auf meinem Kanal. Mittlerweile ist es das vierte Apex-Video, was auf meinem Kanal erscheint. Und heute gucken wir uns einmal die Fähigkeiten von Mad Maggie im Detail an. Dafür haben wir einmal den Character trailer von Apex Legends vor einigen oh, vor zwei Tagen sogar bekommen schon. Und ja, darauf reagieren wir jetzt und ich würde sagen, let's go. Ein cutthroat warlord und freedom fighter. Mad Maggie's punishment for her vicious attacks across the Outlands has landed her in the Apex Games. Oha, Okay. kid's gonna regret letting Mad Maggie off Ich glaube, das ist ein normales Skin, der Standard Skin von Maggie. Okay. Ich glaube, das ist ein erweiterter Finisher von ihr. Ich glaube, nicht das ihr Standard Finisher. Oha. Oha. Okay, sie, sie läuft schneller, wenn sie eine Shotgun in der Hand hat. Auch eine Kra nice Fähig Fähigkeit. Eine passive wahrscheinlich. Nein. Ihre... Äh, Digga, was? Ihre taktische Fähigkeit kann einfach durchgebischiert durch. Mega. Dann ist ja niemand mehr sicher in der Wabbel. Oh, Wrecking Ball. Geil. Der rennt der, der ja alles weg. Junge ist die Legende. Geil. Junge. Let's go, Junge. Geil. Also dieser Ball ist anscheinend ihre Ult und die taktische ist halt diese Kralle. Wirklich hätte ich nicht gedacht, dass die so stark ist. Und an der Stelle, Leute, kann man nur sagen, spart euch eure ähm, äh, Hellenpunkte oder wie auch immer man die nennt. Die Character Points in Apex. Egal. Ich glaube, die Legende wird krass. Also ich hoffe, dass sie nicht genervt wird. Aber wenn die so krass ist, wie sie in diesem Video oder in diesem Character Trailer so rüberkommt, Junge, dann, dann wird die ja alles verbersten. Also jedenfalls bin ich eine sehr coole Legende. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so stark ist anscheinend. Das sah jetzt nicht schwach aus. Aber ich weiß halt nicht, ob die zu overpowered ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie dann Anfang der Season sogar Event äh, nochmal einen Nerf bekommt. Aber wirklich eine krasse, sehr, sehr, sehr, sehr krasse Legende. Ich würde sagen, wir fassen nochmal kurz alles zusammen. Also, Mad Maggies Passive ist, wie man auch gut gesehen hat im Trailer, dass sie auch, wo sie halt Fuse angeschossen hat, bei ein bisschen Schaden wird Fuse danach markiert. Und das ist ihre erste Passive. Und ihre zweite Passive ist halt, dass sie mit Schrotflinten allgemein schneller läuft. Das ist auch schon mal eine ziemlich krasse passive Fähigkeit. Und auch noch gleich zwei. Kommen wir nun zu ihrer taktischen. Diese Riot Drill ist halt diese Kralle, die sich durch das Schild fressen kann. Und enorm Damage bei Gibbys Bubble zum Beispiel. Oder bei Rampart Shield. Oder durch Wände, was auch immer sich durchfrisst und enorm Damage, wenn da Gegner hinterhocken. Und kommen wir nun zu Ihrer Ulti Ultimate. Und zwar ist es der Wrecking Ball auf Deutsch Abrissbühne. Ihr ähm, werft ja, quasi einen Ball, der nach jedem Bounce einen Geschwindigkeitspad freisetzt und in der Nähe von Feinden äh, halt explodiert. Das ist auch eine krasse, krasse Fähigkeit. Und auch als Ultimate. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich finde, ich finde aber irgendwie ist die taktische, finde ich die krasseste. Ich könnte mir vorstellen, dass die Abrissbühne noch mehr Damage macht, was irgendwie, ne, klar. Aber, dass man in Apex damit Leute treffen soll, mit dieser Abrissbirne. Weil ich sag mal so, das Game ist ein Movement Game, ja. Und eigentlich könnte man da ganz easy, keine Ahnung, wegtap strafen oder ganz easy äh, einen Slide machen und abziehen. Also... Ansonsten muss der Explosionsbereich ja ganz schön groß sein. Dann, ja, okay. Okay, das sind auf jeden Fall ihre Fähigkeiten. Hört sich noch einer sehr krassen Legende an. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.